Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMP-Doppel-IO, der Boss hier vom Boss-Channel Lumva, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video hier auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, heute startet der Season 1 in Warzone und in Cold War. Deswegen dachte ich, bringe ich heute im Gameplay mal ein bisschen beides. Ich bin auch heute übrigens zum Start der Season Live auf Twitch, so um ich sag mal 18 Uhr. Schaltet auf jeden Fall ein, geht in die Beschreibung. Kickt auf den Link und folgt dem Boss, meine Freunde. Und ich blende euch jetzt hier erstmal einen kleinen Clip ein in Warzone, damit ihr seht, was für ein knackiges Gameplay euch erwartet, bevor wir hier gleich in Cold War rüber switchen, meine Freunde. Hallo und herzlich willkommen hier zur Nachbearbeitung dieses Videos. Ihr seht den Boss in seinem Häuschen. sieht den ersten Gegner und boom, schaltet ihn sofort mit einem lockerlässigen Jump Shot aus, meine Freunde. Also in diesem Gameplay könnt ihr wirklich einiges lernen. Dann, ihr seht, ich packe mein iPad aus. Ich sehe diesen Typen, wenn ich natürlich locker easy mit einem Schuss aus der Hüfte eliminieren sehe, dass hier noch jemand ist. Der scheint sich aber schon verpisst zu haben, weil er gesehen hat, die Boss-Aura des Bosses ist hier. Dann, meine Freunde, passt auf, schaut euch dieses perfekte Aim mit der MP5 an. Also ich sag mal so, im deutschen Raum habe ich sowas auf jeden Fall noch nicht gesehen, meine Freunde. Dann, die Granate wird da oben ins Häuschen reingeworfen und sein Schild direkt kaputt. Der Typ wird locker easy aufs zu weggesprayt. Der Typ mit der MP5 an sich, da unten ist einer. Töte aber erst den oben. Und jetzt, meine Freunde, kritischer Moment. Ich bin gestunt. Was passiert? Ich bewege mich langsam und schwerfällig wie ein Wal im Wasser und töte ihn aber trotzdem, meine Freunde. Ihr seht, ich bin markiert. Der Boss, ihr seht es oben rechts in der Facecam, ist davon, ich sag mal, eher weniger beeindruckt. Läuft hier weiter. Dann sieht er den Johannes da oben am Fenster stehen mit perfekten aim er hier auch direkt mit Kopfschuss eliminiert, meine Freunde. Und ja, was mache ich jetzt? Ich sehe auf meinem Radar die zwei Typen da. Scheint ein homosexuelles Pärchen zu sein und die wird natürlich auch direkt erledigt. Na Leute, ich hoffe mal der kleine Warzone-Sieg hat euch gefallen. Und jetzt sind wir auch schon im guten alten Call of the Black Ops Code War am Start, meine Freunde. Ich hätte euch jetzt natürlich auch gerne eine kleine Runde erspielt, jedoch wird mir das hier gerade ein bisschen verwehrt, weil das Spiel auf dem PC leider noch nicht so ganz funktioniert, meine Freunde. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht die Laune nehmen, sondern der Boss stellt euch einfach mal hier die Season 1 anhand des Battle Passes vor, meine Freunde. Wobei, wir gehen hier erstmal in den Shop und gucken uns den Shop an. Okay, da kann man auf jeden Fall schon mal den Battle Pass holen. Was gibt es denn hier? Aber sehen denn meine müden Augen, da ist das etwa eine Rolex Submariner, die ich hier gerade nicht laden will. Na, da warten wir doch mal ganz kurz ab. Ah, es scheint nicht laden zu wollen. Ah, wie gesagt, das Spiel scheint nicht richtig zu funktionieren. Aber man sieht auch schon auf dem kleinen Bildchen. Moment, ich habe ja natürlich auch eine Rolex Submariner hier neben mir liegen. Sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Ich habe natürlich hier die two Tone variante aber das sieht auf jeden Fall schon mal relativ stabil aus. Haben wir hier einen Typen mit einem Cowboy-Hut. Ah, von Cowboys hält der Boss nicht so viel. Der Typ sieht hier auch sehr dubios aus. Ah, der Typ sieht schon ein bisschen krasser aus. Ah, der hat zwar kurze Seiten, aber ich weiß ja nicht. So ein Stirnwand meine Freunde tragen eigentlich keine krassen Leute. Die anderen gehen wir mal ein bisschen schneller durch. Gucken wir mal schneller. Ah, hier war kurz Ivan Drago zu sehen. Ob hier noch jemand Stabiles am Start ist. Also, meine Freunde, die einzige Sache im Shop, die ich euch empfehlen kann, ist auf jeden Fall die stabile Rolex, meine Freunde. Sonst sieht der Boss da nichts Stabiles. Der Battle Pass. Okay, der erste Typ hat hier schon mal einen ganz komischen Rollkragen-Sweater an. Nee, der Typ ist nicht krass, meine Freunde. Der Typ hingegen trägt hier wenigstens eine Alpha-Jacke, eine stabile Bomberjacke mit einer stabilen Ray-Ban. Hätte der Mann noch kurze Seiten, könnte ich den euch auf jeden Fall ans Herz legen, aber so weiß ich das auch nicht so ganz. Ist auf jeden Fall aber schon mal stabiler als der Typ hier. Dann ist hier eine ganz schön billige Digitaluhr. Also wenn eine Uhr, dann die andere, meine Freunde. Die könnt ihr auf jeden Fall, ja, nicht mal eurem kleinen Bruder schenken, weil die ist schon wirklich ganz schön weg. Ja, das ganze Zeug, also, ist auf jeden Fall sehr unwichtig. Hier gibt es so einen kleinen Bootskin. Aber wer mit so einem Bötchen rumfährt, meine Freunde, den kann man eigentlich gar nicht ernst nehmen. Weil, wie ihr schon aus meinen anderen Videos kennt, steigt der gute alte Slatke in ganz schön große Yachten ein, meine Freunde. Dann gibt es hier einen Typen mit so einer Lederjacke. Die sieht aber eher aus wie so eine ganz schön billige Primark Lederjacke. Also auch nicht sonderlich krass. Dann gibt es hier die Mac 10 als kostenlose Waffe. Okay, die ist auf jeden Fall schon ein bisschen stabil. Erinnert mich immer ein bisschen an Rick Ross. Deswegen, ja doch, die, die tut es dem Boss ein bisschen an. Ah, okay, von dem, den da müssen wir gar nicht viel weiter sagen, da gehen wir mal direkt weiter. Dann gibt's hier, hm, sieht jetzt auch nicht sonderlich krass aus. Dieser Helikopter, ja, da könnte Kollege Freeze vielleicht einsteigen. Falls euch übrigens interessiert, meine Freunde, was mit Kollegen Freeze passiert ist oder was allgemein mit ihm ist, kann ich euch da mal kleine Infos zu geben. es einfach in die Kommentare, wenn euch das interessiert, meine Freunde. Ja, da gibt es eine Frau, die wird direkt überspringen, meine Freunde. Die nächste Digitaluhr, also der Battle Pass bis jetzt, wir sind hier bei Stufe 39. Hier gibt es auf jeden Fall ein größeres Bötchen, aber... Ja, sieht für mich immer noch aus nach einem kleinen Boot und keine dicke Yacht, meine Freunde. Der Typ hat hier einen Anglerhut am Start von Anglerhuten. Ja, hält der Boss auch nicht so viel, meine Freunde. Ah, 80s Hip-Hop, hört sich auf jeden Fall schon mal krass an. Ja, was gibt es denn hier, die nächste Frau? Hm. Hm. Dann gibt es hier eine Shotgun umsonst, ja. Ach Gott, ein Typ mit dem Helm, der hier gar nicht krass dasteht, meine Freunde. Also wenn man den Typen da sieht, da weiß man schon, der ist auf jeden Fall nicht mächtig. Hat der Typ hier auch den deutschen Bundesadel auf der Stulter? Das, ver ja, das sagt auf jeden Fall schon einiges. Ja, der Blick von dem Mann, der gefällt mir auch nicht. So ein bisschen so, nee, nee. Ja, dann gibt es hier wenigstens mal keine Digitaluhr, aber ist auch nicht sonderlich krass. Lederarmbanduhr, meine Freunde. Die werden auf jeden Fall auch nicht getragen. Na, dann gibt es den Typen hier. Ja, der hat auf jeden Fall einen stabilen Bart. Aber die Mütze ist auch nicht so das Wahre, meine Freunde. Ah, ja, sonst. Was gibt es hier sonst noch so? Der nächste Typ mit einer Mütze. Auch nicht wirklich krass. Hier diese Ente. Die ist auf jeden Fall schon ganz heißes Eisen, meine Freunde. Der Typ hier. Hm? Ja, hm, so eine Skibrille. Weiß ich ja auch nicht die Uhr. Ah ja, nee. Nee, nee. Und dann sind wir auch schon bei Level 100 angekommen. Der, der Typ guckt ein bisschen grimmig. Aber diese Gesichtsmaske, da weiß ich auch nicht so was ich halten soll. Der Typ hat auch ganz schön schmale Arme. Und die Tattoos sehen jetzt auch nicht sonderlich krass aus. Ja, und dann gibt es hier am Ende noch ein Boot. Aber es ist auch dieses kleine Boot. Also ich sag mal so, vom Battle Pass bin ich ein bisschen enttäuscht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Gameplay werdet ihr dann wahrscheinlich im nächsten Video sehen. Ich hoffe, weil da funktioniert der ganze Hase wieder. Und euer EMP-IO, der Boss ist. Over and out of bitches. No homo. Skurr.